neuen oder von der Z zu der zweiten folge et äh, duisburg Calais hier mit moritz so wir hatten ja wir waren ja in der letzten folge bei der Tankstelle stehen geblieben sind weitergefahren aber dann gab es da kleine schwierigkeiten aber auch nur kleine ja ja ich bin direkt hinter dir ich hab dich fast kommen nicht gesehen deswegen ähm, und deswegen starten wir jetzt hier Genau, wir hatten uns vorgenommen, äh, wir fahren bis zur nächsten Tagstelle. ich sieht jetzt hier auch auf der Karte? Und dann, denke ich, machen wir dann noch eine zweite Genau. toll stehen wir hier wie, wie immer im Stau. Heute ist besonders viel los. Da könnte es auch Wochenende sein. Das ist ein bisschen mehr. Und perfekt, und perfekt. Ach du Kacke, ich bin hier raufgefahren, sorry. Ey, jetzt steht jemand auf dem Bahnübergang, ich hab'n geht's. <lacht> ja, aber da fährt sowieso der Zug nur durch, hab' ich schon mal gesehen. Da fährt einfach nur der Zug durch und durch. Hä? Hä? Hä? Ja, Russen, typisch Russen, ja? Kann ja auch froh sein, dass es so ein kurzes Angehöriger hat. Du sollst ihn mal anschieben vor mir. Warum? Das ist nicht so spaß. Ah, da kommt ein Zug. Fahrleit zurück. Hier kommt der Zug. Cargo Rail. So, also wie gesagt, wir fahren jetzt bis zu der Tankstelle oder ein bisschen weiter, kommt drauf an und dann, ja. Das heißt, bisschen weiter fahren, weil dann wir dann kümmern, dass wir wieder raus. Ja, dann stellen wir uns am besten irgendwo rechts heran, wie hier zum Beispiel irgendwie. Ja. Weil ich glaube, wenn man direkt in die Tank gefahren hat, hast du ja gesehen, wie bei der letzten Folge, da war es ein Ach bisschen okay, problematisch. Was? Da wurde gerade überholt. Hä? Wurde gerade geholt? Was? Du wurdest gerade überholt oder was? Nein. Jemand anders auch von der Gegend wurde überholt. Ach so. Und du kamst oder was? Ja, der war fast nicht reingefahren. Ach So. So. Okay. Jetzt haben wir eigentlich die Hälfte ge gena genau Genau. Genau geschafft. Ja. Wenn sie jetzt schon Licht ausmachen, bekommen kommen dann die Warnung. Dann kommen die Warnung. Ja. Also bei mir ist noch Stock aber Bei dir ist es Stock hell, ne? Ja. Ja, weil du den Wintermatt nicht drin hast. Ich habe ja halt den Wintermatt drin. Deswegen... wer weh, du fährst zurück. Sonst haben wir ein bisschen Stress untereinander. Weil wenn du mir hier reinfährst, dann fahrst du dir rein. wir auch gleich danach die dritte Folge auf. Ne? Oh, was ist denn hier passiert? Involl. Oh, du lägst, nein! Ja, also dann müsstest du mich jetzt dann du mich abschleppen. Lass abschleppen, okay? Ja. No. Dann sind wir zusammen. Ja, perfekt. Das musste jetzt auch kommen, ne? Ich kann nichts dafür. Ja ja, ja ich, glaub, ich, ich weiß. Aber du hast gerade übel doll geleckt. Da bin ich hintergefallen gefallen. Brüssel, ja. du auch, oder? Ja glaube Na ich sehe den Namen ja gut, das ist ja so ein riesen Faden an Namen. Ich fahre ein bisschen hier raus, also aus diesem Namen. Auch? Ja. Ich glaube da steht ein LKW, ist also auf jeden Fall ein Volvo. Ja. Ja, da steht irgendwas mit G. Ah ja, da G. Da bin ich. Nicht. Da bist du. Warte ich mal kurz. Was? Ich weiß zwar, wo es lang geht, aber ich mache mir trotzdem mal eine Route. Ja, eigentlich nur links, rechts. Äh, nee, links, links, irgendwann noch rechts. Perfekt. Grün. Oh, das regnet jetzt nicht mehr. Oder schneit besser gesagt. Das war doch gelb. Das war dunkelgelb. Aber ganz dunkel ist gelb. Hm. Ja genau. Dann hier rechts. Das weiß sogar ich. Dann sind wir wieder da. Haben wir eigentlich nicht viel können. Ja. ja, dann fahren wir glaube ich doch lieber bis zur Tanke, weil die Zeit, na ne? wegen der Zeit jetzt. Ja, oder wir katten das raus. Das ich sehen. Ja, dann wir lassen es drin, oder? Hey? Egal. Ups. Aua! Vor links. Ja, ich hab trink gerade was. Warum sagst du da Aua? Hä? <lacht> Macht ja gar keinen Sinn. Ich habe nicht mal Aua gesagt. Äh, ich, warum ich Aua sage. Oh scheiße, jetzt war ich auch so. Oh, du fährst ganz schön gut heute. So gut bis heute an was? So gut bist du noch nie gefahren. Ja, ich kann auch sehr gut fahren. Tarantel. Ja, jetzt kann ich mir lenken, weil ich den war drin habe. Hab irgendwie voll bock, mein Anhänger so voll zu bremsen. So, um es etwa zu sagen. Ich und dachte ich über diesen Hügel. Äh, äh, lieber nicht, lieber nicht. Doch, doch. Na, doch, doch, ja, ich weiß. Okay, geht. So, jetzt muss ich nur noch. Okay. Jui, ich bin direkt hinter dir. Woo! Jetzt wird langsam bei mir auch wieder Tag. Perfekt, jetzt sind wir da, wo du geleckt hast. Da hast du nochmal Ich Schalt mal lieber Abstand. Halt mal lieber 5000 Meter Abstand. Auch im Hof so. Das ist mir schon eine langweilige Schüsse. mal nett. Fahr mal erstmal. Ja, ist ein Unfall wieder passiert. Ja, wieder ein Unfall? Ja, was für ein Unfall? Und oh, mein Anliegen sind du den Getrüftet. Ich habe vorhin nicht geleckt, sondern ich habe einfach nur eine Vollbrand gemacht. Na, und dann bin ich den drauf Einfach dreimal dieselben LKWs, dreimal dieselben fahrt hintereinander. Ja. Gott, was macht der? Dein Anhänger der ist richtig gut gesprungen. Ja Junge, ich bin schon im Gegenverkehr reingefahren. Nee, der ist hier reingefahren. So? Ja, ja, ja, der ist hier reingefahren, ah. da ist den Anhänger. Achtung, da überholt jemand. Obwohl was kommt, ja, das wollte ich schon sagen. Wäre ja nicht so gut. Ah, es wird dann ja auch langsam toll. Immer heller. Ja, da ist jetzt gleich die Tanko und nach der Tanko würde stehen bleiben, oder? Ja. Und dann lass noch einen dritten Partner dann. Lass noch aufnehmen. Ich bin mir die ganze Zeit zu kirchische Musik übers CB radio <lacht> Weil da jemand X sagt oder was? Ja. Ach Gott. Ja dumm, hei Türken. Alter, du, oh, wow, du hast gerade wieder gelegt. Nee, hab ich nicht. Ich hab nicht gebremst. Digga. Nee, das war ein richtiger Leck. Zuschauer können es beweisen. War ein richtiger Leck. War ein richtiger, richtiger. So, du lass hier rechts ranstellen, oder? Ja, warte noch kurz. Genau, Part 3 kommt dann auch. Ciao mit V.